Sie kennen wahrscheinlich äh, dieses Phänomen. Sie sitzen im Zug und warten darauf, dass er endlich losfährt. Auf dem Gleis daneben steht auch ein Zug. Sie schauen aus dem Fenster und jemand im anderen Zug schaut auf Sie zurück. Nun beginnt sich ganz langsam das Bild mit dem Menschen am Fenster zu bewegen. Da die Elektrozüge heute so perfekt sind, können Sie keine Bewegung spüren. Sind sie jetzt losgefahren oder hat sich der Zug auf dem anderen Gleis auf die Reise gemacht? Wie in der Beziehung sieht jeder den anderen, aber keiner die Beziehung. Beide Passagiere sehen sich gegenseitig, aber keiner erkennt, welches Verhältnis es zwischen den beiden gibt. In einer Partnerbeziehung sieht man zwar, wie sich der Partner verhält, aber man kann sich nicht selbst sehen und weiß nicht, wie man sich selbst verhält. Deshalb fußt jede Behauptung über die Interaktion in der eigenen Beziehung auf eine Halbwahrheit, da man ja nur die halbe Wahrheit kennt. Tatsächlich können sie behaupten, ich sehe was mein Partner macht, aber sie können nicht behaupten, ich sehe wie ich auf meinen Partner reagiere. Deshalb können sie auch nicht erkennen, wie ihr Verhalten und das Verhalten ihres Partners sich gegenseitig bedingen. Es ist eben wie mit den Zügen, wo keiner der beiden Beobachter im Zug, also in der Beziehung, erkennen kann, wie die Interaktion ist. Auch Freud konnte weniger über seine Beziehung erkennen, als jeder Laie, der ihn mit seiner Frau beobachtet hätte. Genauso wie nur ein Außenstehender im Bahnhof ganz einfach sehen kann, wie sich die beiden Züge zueinander verhalten. Aber wie kann man dann verstehen, was in der eigenen Beziehung los ist? Das kann ich Ihnen gerne sagen, aber Ahnung, das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Aber toll, wenn ein Paar es schafft. Als erstes muss man seine Überzeugung aufgeben. Ich weiß, was bei uns los ist. Als nächstes muss man versuchen, die Hälfte der Wahrheit, die einem nicht direkt zugänglich ist, doch noch indirekt zu erfahren. Durch dem, der es ganz genau weiß. Ja, wir haben es erraten. Vom Partner. Das setzt leider noch einen schweren Akt voraus. Vertrauen. Das heißt, wenn der Partner einem erklärt, wie man auf ihn wirkt, es nicht. In Frage zu stellen, da es sich falsch anfühlt, sondern ihm zu vertrauen, dass es er oder sie die andere Hälfte der Wahrheit sagt, die einem selbst nicht zugänglich ist. Und wenn beide es machen, dann wissen sie am Ende mehr über ihre Beziehung als jeder Außenstehende. Und in meiner Erfahrung ist dann der schwerste Teil geschafft. Denn wenn sie gemeinsam mit ihrem Partner ein vollständiges Bild von ihrer Beziehung haben, dann ist es so offensichtlich für sie beide, was sie tun können, damit ihre Beziehung noch glücklicher wird.